Hallo meine Pokéfreunde und Pukenenten, ähm, bevor dieses Video losgeht, möchte ich noch gerne sagen, dass, äh, wie gesagt, das ist mein allererstes Mal Shiny-Hunting und ich weiß, dass die Qualität wirklich nicht gut ist. Ja, ich weiß, dass das Overlay von irgendwelche Bilder da hingeklatscht wurden, äh, ich bin einfach nicht lustig, lol. Ich finde es auch heftig, dass ich äh, fürs erste Mal shiny hunten äh, für die ss methode nur 21 Encounter brauchte für das Shiny äh, und ich finde es einfach richtig krass. Ja, ansonsten, viel Spaß mit dem Video. So ein flashing Effekt, kennt ihr das? Wenn ihr so eure Augen zumacht dann seht ihr sowas so, so im Licht. Das habe ich gerade, geil. Encrypted Message. Okay. Danke, dass du meine Nachrichten öffentlich machst. Finde ich gut. Ich hasse dich. Stopp. Oha. Kein Hass hier im Chat. Gern geschehen. <lacht> Badass, man. Mike darf es nicht lesen. Hey, warum nicht? Hat ja schon. Ha, ha, ha, ha, ha. Hey, bin am Start. Park. Willkommen im Stream. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Als ob! Nur 21 und ich habe eine richtig schlechte Quali hier. Oh mein Gott! Oh mein, Gott. oh mein Gott, mein allererstes Shiny. Außer das rote Garandos, aber das zählt nicht. Jetzt bin ich auf den Chat gespannt. Oh mein Gott. Oh wie cool. Oh mein Gott. Welches ist falsch? Was GG? Oh mein Gott. <lacht> Wie nice, mein allererstes Shiny. Und das nur nach 21, what the fuck? Nur nach 21 Encountern. Ey, das möchte ich auf jeden Fall auf youtube hochladen Also als einzelne Szene. Äh, müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch fangen. Welchen Ball wollen wir nehmen? Nehmen wir mal den Pokéball. Der Pokéball ist doch ganz hot. Nehmen wir mal. Puh. Bam. Rein da. Ich sehe nichts. EGAL. Wir haben gerade einen Shiny gefunden. Ich habe kein Geld. Wir haben einen Shiny gefangen. Yes! Yes! Und dann nur 21. Yes! Wie geil, Alter. Lacker Wie unverdient. Wollen wir es einen Namen geben? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Äh, ja, kann ich hier so ein scheiß Samen raus. Äh, ja, geil. Jetzt muss Mike mit mir gehen. Nein! Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht fertig hier. Oh mein Gott. Das müssen wir uns ansehen. Oh mein Gott. Ich, ich, ich freue mich gerade. Das ist ganz cool, ehrlich. Das sieht man gerade nicht, ne? Warte, wie mache ich das jetzt? Dann muss ich kurz den Chat verlassen und dann muss ich das zeigen. Da haben wir es. Mein wunderschönes Shiny. Und meine Kamera ist so scheiße, müsst ihr erkennen. Ist, ähm, Jetzt mach ich mal so ja. <lacht> Warum nimmst du nicht den Ball von Relax? Was? Es ist. Das Wesen ist kauzig. Herkunft Route 1. Mit WM5 Verhalten ist hinterhältig. Okay. Wie nice, ey. Wie nice. Doch <lacht> nur 21. Im Traum wird. Was <lacht>